Willkommen zur dritten Staffel von Spazieren, was für ein Wahnsinn, wir sind in der dritten Staffel, super wunderbar, wir alle freuen uns doch darüber. Ja, heute geht es ähm, zu einem zwei Daces und ja, das ganze wandern wir heute mit euch mit. Ich hoffe, ihr, ihr habt genauso viel Spaß, wie im Endeffekt. Ein bisschen Verkehr hinter uns, aber das ist eigentlich ganz wurscht, wir planieren uns und wir machen jetzt ein kleines Rucksack-Unboxing und wir zeigen, was in uns unserem Rucksack ist. Mit dabei natürlich zu dieser wunderbaren staffel Lea! Hi, hey, hi. Hey. Also. Hashtag Rotzit, Hashtag. Hashtag Rotzit, our backpack. Okay. Kannst du schon näher gekommen? Super. Das sind unsere Backpacks. Dramatische Kamera-Zoom. Zu jetzt Auf unsere Rucksäcke. Ach, ich weiß nicht, du suchst mir Super! Richtig stolz. Funktion? Was soll ich denn machen? Ja, ja. Aber du ja, so ist ein so. Item raus. Und dann so... Short Story. Ja, ich oder was? <lacht> Wer fangt an? Ja, an? Okay, also. Natürlich, äh, das erste hilfe set Wenn was passiert, ist es dabei. Ich habe Safety first! Ecke or darf nicht fehlen. Ich habe einen in grün und. Einer rot. Taschenlampen, weil die so leer. Platz finster hier dauert. Lecker. Safety first, denke ich mal. Kamera, so gut wie der Tür. Powerbank. Powerbank. Ein Regenschirm. Ein Ladekabel. Drei Banane. Eine Kappe. Die Sekten spricht, wenn ich nicht brauchen werde. Noch einmal, ich denke an myself to first. Das war es eigentlich schon mit meinem Rucksack. Und im Notfall habe ich noch... Ups, der zieht sich auseinander. Und im Notfall habe ich auch noch, falls der Gimbal jetzt gerade ein bisschen streiken sollte, kann man es Ich Gut. Ich würde mal sagen, wir sind gut vorbereitet. nicht Kannst du zufälligerweise auch nur das da, passt das in deinen Rucksack, Papa? Schreit. Sonst nicht, wir können das aufrichten wollen. Ja, aber die müssen kurz umschließen. Ja. mit den Dramatischen rausmachen. Ich sehe draußen. Wir gehen jetzt los und ich hoffe euch gefällt es genauso wie uns, denn uns gefällt's hoffentlich. Yeah. Na dann, wir gehen jetzt einmal los. Danke für die wunderbare Kameraführung, für diesen wunderschönen Stallchen. Mhm. Dankeschön und tschüss. tschüss. Und das Ganze waren gerade schon fünf Minuten. Ich bin so stolz. Ach, ich liebe es, wenn ein Gimbal tut, was er tun sollte. Nicht das, was er tun sollte. Ja, erst die Sache ist, wenn du mit dem Ding nach oben gehst, geht das Ding nach unten. Das ist so umgekehrte Steuerung. Und umgekehrte Steuerung triggert mich. Und jetzt filmt er sich irgendwie selber. Okay, ich weiß nicht, warum er sich selber filmt. Ah, jetzt nicht mehr. Nur gut. Ich höchst Ebenfalls. Ich bin auch höchst motiviert. Wir haben ausnahmsweise mal gute Kameraführung. Es wackelt nicht, während ich gehe und das macht mich so froh. richtig Ich habe sogar eine Wasserwaage da drauf. Ich kann es doch so. Ich <lacht> Wie ich gestern. Ich habe gestern Kassel Kastel aufgestellt. Für die, die nicht wissen. Also für jeden. Was hat Julia? Du weißt es tatsächlich. Ähm, ja. silence Ja. Ja. Definitiv. Hogwarts-Silence. Wir gehen hier mit, ähm, einem sehr vollgepackten Rucksack, was ihr eh schon gerade eben gesehen habt. Durch die Gegend. Ein bisschen wandern, ein bisschen cringe hier, weil Autofahrer vorbeifahren. Und ich glaube Autofahrer sind gerade... Was ist mit <lacht> diesem Smart passiert? Wartet! Ich versuche schnell dramatisch einen Zoom reinzubringen. Das müsste auch Scheiße, ich kann Zoom mit dem Ding. Wow! Der ist ein bisschen hähnig. Achtung, Auto! Der ist ein bisschen hähnig. Der genau, wenn man das schafft. Echt? Äh. Mit der schönen Kissen? Smart sind so ein bisschen Autos, die ich nicht verstehe. Zahlt es gefühlt 150.000 Euro. Ich darf auch jetzt ein halbes Jahr wieder rauskommen, oder? Es ist so praktisch, diese Kameraführung. Und ich hoffe, beides geht nicht schnell leer, mein Handy und der Gimbal. Ich meine, mein Handy hat gerade 78 Prozent. Im Notfall der Gimbal hat einen Ladestecker, dass ich mein Handy laden kann. Und umgekehrt genau dasselbe. Und Powerbags haben wir beide ja dabei, also. Wird schon hoffentlich nichts passieren. Drei Stunden Mannern stehen jetzt vor uns. Diese Freude, sie ist uns wahrhaftig ins Gesicht gespielt. Ja, definitiv. Und ich mag diesen Autoverkehr so schön. Alles Dinge, die ich jetzt zensieren darf. Beziehungsweise nicht ich, ich habe jetzt nämlich einen Cutter. So schön schaut's. Natur. Doch nicht mehr. Ja. Ich so ein Hashtag verlassen ein, ja. gelassen. Verla du benutzt ihn auch immer? Ja. Verlassen gelassen. Ja, Hashtag verlassen gelassen. Nutzt den auch auf Instagram, um ein Schneckenhaus zu gewinnen. Ja. Oder ich sag dazu nur, oh, alter, alte, alte Person, ich muss am Boden filmen. Oder ich sag dazu nur, ähm, wer von euch Anna Benninger heißt, der kann diesen Stift gewinnen. Natürlich gibt es ja passend, für euch gab es das schon, passend vor dieser Staffel schon einen, einen Zusammenschnitt der alten Staffel. Ich muss das ganz was leise sein. Also hier raus. Das Ganze. So. Natürlich gibt es auch passend zu Beginn der dritten Staffel auch ähm, eine Rückblende zu der letzten Staffel. Was bisher geschah? Uh, das, das, ah, <lacht> das mich gerade auf eine Idee gebracht. Ja, und der neue Match kommt jetzt auch bald. Hoffentlich demnächst. Um, aber ja, muss man halt doch schauen. So, der Gimbal muss mir ganz kurz nehmen. Ja, ich verbrauche eigentlich ganz schnell Akku. Aber ist ja wurscht. Das ist mir wurscht. Powerbank habe ich hier mit. Deine Powerbank ist doch immer eine Legenden Powerbank. Hier drive ein paar Motorradfahrer. Nioh. Nioh. <lacht> Ja, Autofahrer sind nicht mehr interessant. Also Lea, wie fährst du bis jetzt zu so den Sommerferien? So dass wir ein bisschen Smarttalk reinbringen? Tja, soll ich sagen, dass wir so werden, sehr entspannend und erholsam. Ja. Mhm. Und hast du noch Pläne für, für die letzten zwei Wochen? Wow. Aber jetzt keine konkreten Pläne, sondern eigentlich nur mit Matthias hier ein bisschen Abenteuer erleben, <lacht> Sonst. Hätte ich verlassen gelassen. Ja. Ja, sonst eigentlich nett irgendwas. Cool. Klingt ja äh, interessant. Es freut mich. Das ist unfassbar, wir sind jetzt schon mit 10 Minuten Aufnahme. Und ich, normalerweise würden wir jetzt noch bis zum Lost Place Grabenhof kommen. Also ich weiß nicht, wer das geplant hat. Sicher nicht ich. Spoiler alert, ich war's. Die Feuerwehr ausfahrtfrei halten, wir blockieren sie aber gerade. Stand. Yeah. It's been the most life spinning in gangstands That's Oh! And you'd want to see? <laughs> no. I don't know. Sie merkt euch, weil sie wie ein gutes Zeichen. Ja. Und merkt euch eine Sache. Bitte, zieht eure Hose hoch. Keine wie euch <lacht> am Aurartikel sehen. Und auch nicht eure Unterhose, auch wenn es von Calvin Klein ist. Es ist okay. Selbst wenn die Unterhose von Gucci ist, würde ich sie nicht sehen. Gucci. Gucci. <lacht> Gucci Gucci. <lacht> <lacht> Ey, mich hat jetzt so angeschrieben. Ähm, <lacht> meine, nein bei meiner Mailadresse. Ähm wegen einer potenziellen Partnerschaft und hat mich angeschrieben äh, auf Englisch alles miteinander. Aber ich übersetze es euch jetzt. Hallo, Matsys Vlog, hier ist das Team von Gucci, also G-U-C-I, da fehlt sogar ein C. Hier ist das Team von Gucci. Äh, wir wollten nach einer Partnerschaft fragen, weil unser GUCI noch eine Partner sieht. Sie ist fast wie Gucci. Nur unsere Sachen werden aus feinster Baumwolle aus äh, Ghana, genau stand da, aus Ghana genommen. Somit sind wir viel ökofreundlicher. Ökopositiv. Ja. Zurück habe ich geschrieben, ich habe den Text kopiert und habe den genauso wieder zurückgeschrieben. Das mache ich für einem... Wir schreiben jetzt auch auf Insta voll viele an. Wie stört das eigentlich? Schreibt es mir bitte bei meiner Mailadresse. Genau, wirklich jetzt. Ich habe dafür eigenes Personal. Aber nicht für mein Instagram. Instagram mache ich noch immer selber. Also Leute, bitte. Also, Wenn Sie mit mir schreiben wollt, schreibt bitte E-Mail. Weil Instagram und recht, und, und recht ist für seinen Grundsatz. Freizeitbedarf, da er nicht mit seiner Business konfrontiert werden. Genau. Business. Da will er halt auch mal ein bisschen vom Alltag abschreiben. Genau, ein bisschen mal runterkommen von den ganzen Anfragen, die ich bekomme. Na, ihr könnt mal eh auch auf Instagram schreiben, aber Herst Business seals es nämlich ganz ehrlich nicht per Instagram an. Also ihr braucht euch nicht wundern, wenn er euch nicht zurückschreibt. Ich schreibe nur auf E-Mail zurück, wirklich. Teilweise okay. Wenn es wirklich Zuschauer sind, die mir aktiv etwas schreiben, wie zum Beispiel Steven bei Facebook, ähm, dann, dann antworte ich schon, aber Unternehmen auf Instagram antworten ist ein bisschen weird. Oder also schreibt zumindest bei eurer Instagram-Nachricht eure Instagram E-Mail-Adresse e dazu. Du hör das. Das wird jetzt hier gefilmt. Wenn das Ding das tun würde, was es soll. Wie viel Akku hat es überhaupt noch? Oh, 66, nur noch das. Alter hatte vorher 86. Der verbraucht ein bisschen schnö Akku. Na naja, ansonsten muss ich ihn halt laden während der gehen. Ich hoffe das funktioniert überhaupt. Der schaut, die schönen Bienen. Die schönen Bienen. Hier ist eine Biene. Hashtag Hashtag Bienen freier Wildlaufbahn. Stay alive. Stay alive. Ha, ha, ha, ha. Stay alive, Stay alive, Stay alive <lacht> Wir sind so komische Männchen. Männchen. Wir sind so komische Männchen. sind Männchen. Hashtag Insider. Ihr versteht. Hashtag Inside, Inside. Hashtag Inside. Ich bin froh, mich zu kaufen. Du runnst nicht ran. Na, danke zu oh, oh, just like me. Welcome to the Internet. Äh, wer da schreibt mir... Wer schreibt mir random hallo? Fiki ohne Clapp. Gruppe. In die, in die Gruppe wurde was geschrieben. Die habe ich verlassen. Ich hab's gesehen, ja. Du hast alle, du hast alle Klassengruppen verlassen. Hier für was? Ich überleg's auch gerade. Ne, ich habe eh eigentlich nur noch mit dir Kontakt aus der Klasse. Ja, eben. Und die Mühe. die ja. ist. Hashtag #Overfinger. Was? Overfinger. so mit dem. Gar nichts. Okay. Hashtag ja, verlassen gelassen. <lacht> ist ein bisschen weird, wenn man Nachrichten über den Kopf bekomme. Jetzt seht du meine Hand, richtig. Ich kann sogar so eure Kamera steuern. Aber das, das wäre ein war bisschen merkwürdig. Ich hoffe, ihr seid keinen Fußfetisch. Ist. Wow, was geht jetzt ab? Also. Warte jetzt. Sekunden. Ich kalibriere euch neu. Hat super funktioniert. Verstoßen. Yes, was ist denn da los? Was tust denn den immer umstellen? Ich liebe es, wenn Dinge so funktionieren, wie sie nicht sollten. Oh, jetzt funktioniert's. So, wir gehen jetzt mit euch bis nach vorne zur Brücke und dann ist die Folge schon wieder oben. Das sind auch schon wieder fast 20 Minuten. Wie gesagt, Hashtag verlassen gelassen. Hier, verlassen gelassen. Aha. Aha! Ja, ja! Warte, eine Sekunde. Oh, okay. Ist eigentlich ganz gut. Ich sehe nämlich Akkuanzeige auch auf den Ding. Unten von den Gimbollen und so. Mhm. 71% hat er noch. Na, schon langsam wieder Seitenstecher. Ha, weniger atmen. Ich darf da Ja, wirklich. Oh. Wir gehen eh ja das, das jetzt schon weg. Begab. Wirklich nicht. So war genug. Stimmt, aber es hat keiner mitbekommen. Nur wir alleine, näher. Alleine? Irgendwo ja. in mir fahren, Verlassen gelassen. No. <lacht> Vielleicht mache ich davon jetzt auch einen Merch. Hashtag verlassen gelassen. Unbedingt. organisieren. Erst mir juckt's! Ich, so. ich bin nur in einer Brennisleine gewandt. Ja, er soll uns gleich mitnehmen, der Pickup. Swü kennt es euch zum Verpixeln. Das ist so lächerlich, wie anstrengend das jetzt schon ist. Deswegen drehen wir das ja alles nicht an einen Tag. Wow, Blümchen. Da haben wir da nicht dieses Blackout oder Zettelkunden? Ja, da vorne bei der Bank. Aber okay. Eine Sekunde. Danke Leute! Fürs Zuschauen. Genau 20 Minuten. Schön. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe euch hat die erste Folge von Spazieren Staffel 3 gefallen. Und jetzt fängt der richtige Spaß erst an. Ich hoffe euch hat es gefallen. Und jetzt kommt natürlich mein Werbespruch und dafür filme ich mich jetzt selber. Dramatische Umdrehung. Dramatische Umdrehung. Ich weiß nicht warum. kannst du ganz kurz schauen, ob er mich überhaupt selber filmst. <lacht> ja, deine de Hohenfünste. Stimmt, ich muss weiter runter mit dem Ding. Ja, passt. Also, wenn du es euch gefallen Fäh hat, lasst ein Like da. Wenn es euch wirklich, wirklich gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, abonniert. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach die Glocke. Ist es ist so schwer, es ist kostenlos. Kostenlos! Und es macht mir einen schönen Tag. Also macht mir einen schönen Tag und abonniert's. So einfach. Und vergesst ja nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Schulstart. Und damit würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge. Wenn das Ding jetzt wieder umdreht. Oh, falsch. Warte. Kannst du es gleich machen? Dramatische Umdrehung. Verdammt falsche Richtung. Oh! Jetzt! Ein bisschen Unstoff ist gerade. Und tschüss!